Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Rizzo How to. jetzt möchte ich euch was über das Beizen und Marinieren erzählen. Beizen und Marinieren eine sehr, sehr weit verbreitete Geschichte, um Sachen länger haltbar zu machen. Verwendung, ganz einfach, in Flüssigkeiten, verdünnter Essig, Wein, Zitrone, verschiedene Kräuter, Salz, Zucker, die machen unsere... Lebensmittel, die wir marinieren, natürlich noch aromatischer und natürlich auch länger haltbar. Das werde ich euch in den nächsten Kochkursen, Online-Kochkursen mit Sicherheit mal zeigen. Die gängigsten Geschichten oder Beispiele, die man hat zum Weizen marinieren, wäre zum Beispiel der Grave, Lachs beim Fisch und natürlich auch der, der Sauerbraten. Gut, in diesem Sinne habt später Spaß am Kochen. Euer Rizzo sagt Ciao, bis bald. Bye.